Da haben wir aber wirklich einen guten Kandidaten. Ja, no? ja, es ja. ist ein selbstbewusster Schritt. Er steht ah, gut und schmuddisch. Modisch, auch voll dabei. Ja, also wirklich. Das Smartphone lebt auf jeden Fall. Ich, das kann man auf jeden ich, Fall. Ich, ich Anmut in seinem Gang. Ich er muss es jetzt bis zum Ende durchziehen. Der Akzent von der Hose mit ja. dem Cap finde ich wirklich gut. Oh, das verschmutzte Lächeln hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Guten Tag. Oh, sehr oh, sehr gut. Selbstbewusste, Gute, selbstbewusste Gute performance. performance, wirklich also ausgezeichnet. Sie, Sie sind im Recall. Und damit herzlich willkommen beim ersten internationalen <lacht> Trolley-Wettrennen. Zum Finale des ersten internationalen Trolley-Wettrenns. Wir sehen hier, alle Kontrahenten sind wirklich erbittert unterwegs. Hier wird sich nichts geschenkt. Hallo, wir freuen uns, dass Sie hier sind. Was ist Ihr Was, Sie muss auf dem Stern stehen Sie sind, sein. Das ist ein genau. Noch ein Stück Perfekt, mehr. perfekt. Das, das ist super. Das ist wunderbar. erstes Casting. Oh, was macht ihr jetzt? Guck mal. Was? Oh, drei auf einmal, ob sie uh, das schafft. Der obere kippelt, obere, Kippel, der obere Kippel. <lacht> Aber souverän, souverän du macht das? sie das, ja. ja ich würde mich nicht zu so früh freuen. Ich sage immer, ja, es ist weiteres Pointe. Oh, guck, er nimmt nur Kur zwei, Ende. er macht's clever. Nee, er nimmt doch drei, er, er nimmt nein, drei. Nein, nein, er nimmt vier. vier. Vier auf einmal. Das Mal, als ich das gesehen habe, war 1972 <lacht> und das ist nicht gut ausgegangen. Oh ja. Was ist Ihr Talent? Genau. Was ist mein Talent? Ja. Vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor. Ich bin Maschinenbauer. Maschinenbau. Ja, dann zeigen Sie mal. Scheinbar gibt es hier Komplikationen. Das Rennen wurde gestoppt. Es geht nicht weiter. Liegts an dem Auto? Ich höre eine nee. Energie, es liegt nicht an dem Auto. Ja, es, es gab wohl eine Bombendrohung. Okay. Die Arena muss geräumt werden. Na Mann! Ja! Hast wow. also du das gesehen, Steve? Ich habe das gesehen. Ich hab da... Uh, jetzt nimmt er aber die Hand zum Einsatz. Was denn hier los? Tut das nicht Foul. weh. Oh, jetzt das Rennen geht weiter. Das okay, Rennen wird es geht weiter, es war nur ein Fehler. Oh, da, hier, schwarze Jacke ist vorne dran. Wir werden uns das mal aus der Nähe okay. ansehen und schalten mal rüber. Das war ein Jahr. Ja, wir schicken Ihnen eine Mail oder eine E-Mail oder eine ja, Also, äh, viel Spaß, war's alles war's klar. klar. Alles klar. Oh, ja, Tag, beim Laufen immer durch Oberkante unterliegen. Was <lacht> ist so groß. So, <lacht> Und damit ab in die Werbung für unser neues Bier. Kaufen Sie jetzt unser spritziges Robin über Blau 69. Frisch gezapfter Urquell aus dem Yannick Scharrenbach. Das geht doch runter wie Raketenholz. Die Regie, ist solche irgendwie Komplikationen auf der Rennstrecke geben. Irgendwas blockiert wohl den, den Fahrtweg. Okay. Aber hier, guck hier, haben wir ja echt gute Ganz Korvenlage. vorne mit dabei. Wirklich gute Kurvenlage, souverän gemacht. Aber hier geht's irgendwie nicht weiter. Das scheint Irgendwas. eine Panne zu geben. Es steht so schief. <lacht> Jetzt wird sich schon am Spielgerät beklagt. Die Schuld wird immer bei Der anderen gesucht. Daran sieht man schlechtes Spielerverhalten. Und er sagt, es steht korrekt. Es kann weitergehen. <lacht> es kann weitergehen, Hör ich Schiedsrichter, gerade? Schiedsrichter gibt grünes Licht. ich? Ja. Grünes Licht und Ah, da war das die war Hoffnung groß, aber sie wurde in der Luft zerrissen. Währenddessen da drüben gerade die Fahrbahn mit Menschen begangen wird, das scheint nicht recht zu sein. Ich glaube nicht, dass die Menschen auf der Fahrbahn dürfen. Also, ja, irgendwie, also das, da kann das irgendwas nicht stimmen. Die Security könnte das vielleicht einmal räumen. Ja, bitte einmal oh, Security. Ja, jetzt scheint das Rennen weiter, ja. Security. Beim Werfen nicht hier diese Linie Oder da sieht man, sie lassen sich auch zu leicht vom Publikum aus der Ruhe bringen. Jetzt müssen sie wirklich Tunnelblick zeigen und einfach nur rein das Ding. Da war genau, ey, genau so! War genau gesagt, so, war genau das, so. Souverän manövriert hier, also der hat wirklich ja, das Handy. An der Stelle würde ich auch den Daumen nach oben geben. Ja. Hallo. Hallo. Hallo! Hallo. Was zu trinken? Mal. Leider nein. Aber weiter vorne gibt es auf ja. jeden Fall noch ein Drive-In. Okay, also was haben wir jetzt hier für ein Szenario? Ich glaube, hier müssen wir irgendwie jetzt mal die Strecke umlenken. Also irgendwie. Ja, scheinbar gibt's hier, haben die Planer irgendwas schlecht bedacht. Hier kommen Menschen auf die Fahrbahn <lacht> und dann <das lacht> höre ich gerade aus der Regie. Ja? Überhaupt nichts. Scheinbar sind Überhaupt meine Kopfhörer Pits kaputt. Ja, vielleicht äh, können wir ja Ersatz bekommen. Entschuldigung! Wir brauchen über den Verlauf der Sendung meine Kopfhörer. Entschuldigen Sie. Also, was hast du für, für, für Talente oder für Hobbys oder so? Rennst du besonders gut? Rennen. Rennen. Rennen? Rennst du heute wow. für uns? <lacht> also äh, von mir ein klares Ja. ja. Also, also definitiv. Oh. Doch, doch. Die doch. Geschwindigkeit überzeugt mich. Dieses Durchhaltevermögen. Auch. Ja, doch. Wirklich. Ja, auch schnell. Ich, ja. also ich finde, das ist heute einer unserer Besten auf jeden Fall. Also von mir ähm, klar. Also, also du, du, ich du, auch sagt, du hast ja. mich schon bei Rennen. Ja, also, nehmen wir auf jeden <lacht> Fall. Natürlich <lacht> Gut. Also dreimal Ja, oder? Bitte. So, dann, ja. Äh, Herzlich, willkommen. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich Glückwunsch. Wir sehen uns dann im Recall. Wirklich gut gemacht. Sehr, sehr gut. gut. Entschuldigung. Da steht Hallo. die Verbindung zur Regie noch? Haben Sie noch Verbindung zur Regie? Wir haben gerade hier Funkkontakt verloren. Ja. Herr, Herr Sie, Hans, hören noch meine, Sie hören noch was. Sie ja. Kön Können wir tauschen vielleicht einmal ich mal kurz hören? Es sieht aus, als hätten wir hier eine, eine Party im öffentlichen Gelände entdeckt. Es scheint hier noch heiß herzugehen, so wie es aussieht. Das Partyvolk hat sich versammelt. Sowohl Kleidungsstil als auch Getränke sprechen für eine Party. Ich glaube, es ist eine gute Party. Und es fließen sehr edle Getränke. Was hältst du davon? Die, die, die Laune ist spritzig, aber ich muss sagen, auf dem Fachgebiet bin ich leider nicht so bewandert. Vielleicht haben wir da einen Experten. Was sagt die Regie? Ja, doch. Wir haben einen Experten ja. vor Ort. Dann wollen äh, wir den, den mal bitte einmal in Dann wir ein Studio ja uh! uh! Ich habe mir meine Mütze dabei. Das doch das gefällt mir. Okay. Das gefällt mir. Das ist gut. Ja. Hoffentlich schreiben Sie beim nächsten Mal oh, wieder das, ein. Das, das musst du mal. Hör mal rein. Das ist echt gut. Das ist echt wirklich ausgezeichnet. Vorsicht. Danke für die Party. Also ich muss sagen, ähm, einfach äh, von der Optik sind alles sehr hübsche Menschen heute hier geladen. Es ähm, ist auch wirklich, äh, ich sehe da Alkohol fließt. Wie, wie heißt es? Ich brauche dich. Ich sehe auch gerade, die, die, die äh, Party wurde durch Musik bereichert, hat eben. Wow, gut das gut darf du, nicht fehlen, oder? Das gut darf gut nicht fehlen. Musik, also äh, Musik ist glaube ich das A und O bei einer richtig guten Party. Ich muss sagen, ich mag es auch wenn es ein bisschen rockiger ist und ich denke auch die Jungs werden nachher auch eine Runde pogen. Hallo, ich bitte eine, Schlange eine Schlange bitte und schon mal eure ja. Handy App öffnen. Ihr könnt ja. gleich eine Schlange. Das ein also Kommt jeder ran. Keiner, ja, Mann, keine wie geht's euch denn? Jeder kriegt ein Autogramm. Wir keine müssen Sorge. Nicht wir, müssen, eine wir brauchen nur eine, noch eine bilden, Sekunde eine und dann bilden. geht's sofort los. Ja, ja. wir brauchen noch. Wir müssen noch einen Stift gerade eben besorgen. Es ist genug Zeit für jeden von euch da. Das heute, heute in der Schwabe 9 läuft noch was. In der Schwabe 9 läuft heute noch. Das was. ist auch immer das Wichtigste. Immer einen Backup Plan haben, falls die richtige Party nicht läuft äh, und dann auch wirklich zu einer Location hingehen, wo man dann auch anderen Leuten auf den Sack gehen kann. Das finde ich auch immer richtig gut. Alles klar. Vielen Dank. Ne? Äh, nee, ich kenne euch nicht. Ja, das ist ja egal. Das also Autogramm drin? ist trotzdem viel. Also, dann kannst, du auch, dann kannst du auch gehen. Da hinten ist die Tür. Schwabe 9. Schwabe 9. Alles klar. Live-Musik auch noch. Okay, Live-Musik. Das war unser Experte. So, aber bitte jetzt mal zum eigentlichen Thema. Jetzt kann jeder alle, ein Autogramm wirklich, haben. Wirklich, alle der Reihe nach. Mach ich mal genau eine Schlange gerade, bitte. Miteinander. Ja. Ja. Das war die erste Unterschrift. Oh, oh, da okay, okay, nur noch klar. 50. Oh, oh, wir haben hier kleine, technische Probleme. Ich es gibt keinen Grund, völlig Ich glaube, wir sollten uns das etwas aus der Nähe ansehen, was da vorne passiert. Möglicherweise können wir schwenken. Wir sind in fünf Minuten wieder bei Ihnen. <lacht> Bleiben Sie dran. Guten Tag, ich bin der Johannes Greif. Was ist mein Kollege? Ich bin der Jörg Heilmann. Freut mich, dass ihr euch alle eingeschaltet habt. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für euch. Man sieht es vielleicht hier schon ins Bild schweben. Es ist wirklich ganz, ganz schön. Es ist die Jonas Rose. Sie ist gelb, sie ist schön, sie riecht gut. Ah, oh, oh, das ein richtig guter gut Sie mal hier rüber. Ich hole mal ganz vorsichtig hier vorne. Ah. Da muss man auch nur ganz leicht wählen. Ah, es ist etwas, was ich mit euch allen teilen möchte. Deshalb ruft bitte einfach an unter der 8. <lacht> <lacht> haben Sie vielleicht Probleme mit Ihrem Körper? Ich habe hier eine Expertin auf dem Gebiet. Ich weiß nicht, ob Sie das hier gesehen haben. Hallo, grüß moin. Ich bin's, der Johannes Stahlberg. Ich habe das Produkt, das Sie haben wollen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Bizeps haben. Wenn die Freunde einen größeren Bizeps als Sie haben und Sie beneiden Sie. Sie nehmen dieses Gerät, den Bizeps, klemmen ihn zwischen Brust und Bizeps und dann werden die Freunde Sie beneiden. Sehr professionelle Arbeit. Das macht, er. Das macht er. Oh, oh, oh, einige er diese Bewegung der Wahnsinn! der Wahnsinn! Oh, oh. Der, der Mann hat Erfahrung! Oh. Der mhm. hey, hey, Schönen guten Abend. Eine kleine Sicherheitsfrage. Äh, wie ist denn Ihr Name? Sie stehen auch bestimmt auf der Gästeliste. Ich oder ein bisschen der Traum? Tut mir leid, aber sie stehen nicht auf der Liste. Das tut, tut mir leid. Ja, jetzt, jetzt kommt hier die Jury. Aufgehoben und dann haben sie es da hingelegt. Ich würde sie bitten, das auch wieder aufzunehmen. Äh, ja, wir haben gerade noch einen anderen Konkurrenten, der auch vorhört, das Ganze aufzunehmen. Der Referee, der schreitet ein, der sieht das direkt. Oh, der Den Referee fand das, das Ganze nicht gut. Da zückt er, die, da zückt er die, die Maßregelung. Auch ein vorbildlicher Einsatz hier ja, vom Referee ist natürlich der richtig. Der Referee möchte jetzt hier vielleicht ein bisschen ja. Warnhinweise aussprechen, wie das Spiel weiter verläuft. Es ist kein Spaß. Ja? Erstens, der Herr macht seine Arbeit hier, wir machen unsere Arbeit hier. Wir auch. Das ist jetzt uninteressant, ob Sie jetzt Arbeit hier machen. Wenn Sie was runterfallen lassen, dann trägt das nicht zur sauberen Stadt bei. Sie haben recht. Das heißt, recht. Der oh, Kollege, der Kollege ist wieder da. Sehr gut, aber, ja, aber den, den, den, dementsprechend den das muss alles nicht sein. Das Spaß, ist Spaß ist Spaß. Spaß ist Spaß, ja. Ist ich habe auch gesehen, der das Mann, der er. war komplett terrorisiert. Der war... Aber da ist bitte nicht irgendwelche Burger oder wie auch immer angehen. Ja. Mit dabei. Nee. Oder ich finde das wirklich souverän, dass sie hier, hier dafür sorgen, gut. Dass Entschuldigung, also wir, haben, wir haben das auch in unserem Team. Ich, ich spiele meistens den bösen Kopf, er spielt den guten Kopf. Ja, ich finde es das, gut, das das das der, der, dass der Referee reinkommt und auch ein bisschen ja, mal, mal, auf die Kamera, ich mal Ein bisschen auch äh, das Ganze nee. durchzieht und ja. Ach, das, das ist. Das ist neben ihnen, aber hinter ihnen ist keine Kamera. Aber guter ja, Kann. Mal ihre Personalien. Unsere Personalien. Ja. Ja. Komplett. Kommen Sie bitte mal mit ran? Soll ich jetzt mit rein? Nee, Kommen mit Sie bitte mal mit her? Nö. Nee. Zentrale für 08. Wir würden dann einfach weggehen. Ja. Räuchte bitte mal die Polizei. Ja, bitte. <lacht> Next time, okay? ist <lacht> ist <lacht> <So was? lacht> <So was? lacht> Jetzt komm einfach raus! <lacht> du gehst das gemein, Mann!